Das ist aus. Ah, krass. Okay, nochmal einspringen. Nee. Krass. Habt ihr das gehört? Jetzt weiß ich endlich, wo das herkommt. Ich habe schon mal gedacht, was ist denn das für ein Geräusch? Da schwingt irgendwas hier in der Umgebung. <lacht> das Ding auf. Ich weiß noch nicht was, weil selber kann ich es dann noch mal einschwingen. Ah doch, jetzt wieder ein bisschen, kleines bisschen. Sieht man sogar ein kleines bisschen schwingen, ne? Aha. Crazy. Okay, aufhören. Und wieder einschwingen. <lacht> das ist ja krass. Das ist ja crazy. Warte mal, hängt das mit dem remf f zusammen? Ich stoppe mal. Gut gestoppt. Zurzeit läuft eigentlich nur der ReMF Charger. Ich schalte ihn erstmal aus. Gucken ob es dann immer noch schwingt. Okay. ReMF Charger ist aus. Ach oh, Eddie, du fehlst. Okay, mal gucken ob es wieder schwingt. Nee? Ah, krass. Oh, heftig. Es schwingt nur mal an. Okay, so jetzt REMF-Charger wieder einschalten. Okay, REMF-Charger läuft wieder. Okay. <lacht> Ist das verrückt? Ist das crazy? <lacht> Okay. Der schwingt schon wieder. Es liegt am REMF-Charger. Ich krieg die Krise. Aus. Es schwingt er nochmal an, aber. Jetzt geht's wieder. Crazy! Der RMF-Charger schwingt meine ganze Wohnung auf. Ups! Ähm. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht gut? Krass. Hört das? Oh, Mann. Ach, Herr Jemini. Ich kann nicht aufhören. Oh, Mann, das haut mich jetzt erstmal ein bisschen aus, die Latschen.